Guten Morgen Freunde freier Geodaten und freier Geo-Software. Wir hatten in der Eröffnungsveranstaltung uns schon beschäftigt mit den Behörden in Deutschland und der Zusammenarbeit mit äh, der freien Community. Auch in dem Vortrag hier geht es jetzt wieder um die Behörden und zwar wie es derzeit aussieht mit der Freistellung der Daten, die von denen erhoben werden. Ich äh, Bitte um einen Applaus für Andreas Krummtenk. Vielen Dank ähm, und schönen guten Morgen. Ich habe mich gestern auch sehr gefreut über den Vortrag. Ähm, dachte, das passt eigentlich sehr gut. Das ist ein tolles Beispiel da aus dem Regionalverband Ruhr. Ähm, nicht ganz leicht übertragbar auf alle anderen Länder oder auf alle anderen Regionalverbände oder Regionen, die ja dann häufig, nehmen wir mal den, die Metropolregion Hamburg oder die Metropolregion Rhein-Neckar, die schon allein mit der Herausforderung zu kämpfen haben, dass sie, wenn sie sowas machen wollen würden, über Ländergrenzen hinweg kooperieren müssten. Und dann prallen halt auch Länder wie Niedersachsen und Hamburg mit und ohne äh, Informationsfreiheitsgesetz oder gesetzlicher Grundlage für Open Data aufeinander und das macht die Sache dann nicht leichter. Nichtsdestotrotz ähm, fand ich das toll, ähm, das Beispiel. Und das hat, glaube ich, auch gezeigt, ähm, was für Potenziale eigentlich hinter der Öffnung von Datenbeständen der Verwaltung auch stecken. Wie dann nämlich auch eine Community, wie dann nämlich auch ähm, offene, offene Plattformen äh, davon profitieren können. Und ähm, ganz so planlos war das da ja auch nicht. Ich möchte ähm, jetzt ganz kurz den Hintergrund, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, mir das mal anzugucken, äh, was die Geoportale der Länder so machen. Ähm, warum habe ich das gemacht, wo war so die Motivation ähm, darauf eingehen? Als nächstes dann ganz kurz zur Methodik, äh, wie bin ich, äh, was, was für Prüfkategorien habe ich da erstellt, wo habe ich die her ähm, und dann ganz kurz die Ergebnisse präsentieren und äh, die ein paar Vorschläge machen, was man da vielleicht äh, zukünftig besser machen kann. Ja zur Idee, ähm, wir hatten das eben schon auch als Beispiel äh, für, für offene Daten, wo die dann ganz wichtig sein und wo man die dann nutzen könnte, ähm, Stichwort Smart City. Ich habe mich da von der, von, der, von der anderen Seite genähert. Hier mal ein Bild äh, aus einem Smart City Projekt von Microsoft in Singapur aus dem Jahr 2016. Das ist nur stellvertretend für alle anderen oder ganz viele andere Smart City Projekte auf der ganzen Welt zu sehen, auch in Deutschland. Das sind meistens irgendwie so eine tollen bunten Bilder, da ist äh, irgendwie eine Stadt drauf und dann gibt es da ein paar schöne Symbole und dann, ne, dann gibt es so die verschiedenen Kategorien, Nachhaltigkeit, Effizienz, die Menschen sind immer mit dabei, ähm, Sicherheit auch ganz häufig, aber was all diese Schaubilder, all diese Smart City Konzepte irgendwie gemein haben, ähm, wenn man sie sich genauer anschaut, dann äh, ähm, sind immer ganz, ganz viele Daten dabei, die ähm, eigentlich von der Erhebung und ähm, dann auch von der ersten Qualifizierung und Verarbeitung äh, kommunale Daten sind, äh, die also der der Stadt oder der Gemeinde gehören. Das fängt an ähm, bei den, bei den, bei den äh, viel zitierten und für alle möglichen äh, Pilotprojekte herangezogenen ähm, äh, äh, Lichtmasten äh, in den Städten. Ähm, das geht dann natürlich weiter über die äh, Daten aus dem Verkehrsverbund oder, oder äh, die äh, Mobilitätsdaten aus der, aus der Stadt. Warum drücke ich eigentlich immer zweimal? Ähm, dann geht es weiter über, über die Daten der öffentlichen Unternehmen, ähm, beispielsweise Wasserversorgung, Energieversorgung. Äh, dann geht es ähm, natürlich auch, äh, Ja, hier haben wir wieder die älteren Leute, ähm, Altenheime sind auch meistens noch in öffentlicher Hand oder häufig. Ähm, und natürlich auch die Daten aus dem Bereich der Sicherheit. All das sind irgendwie Daten, die von der Kommune erhoben werden, die von der Kommune weiterverarbeitet werden und die dann im Smart-City-Konzept auch zur Steuerung der Kommune eingesetzt werden. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was machen wir mit den Daten? Ähm, jetzt sind die einmal erhoben, sollen die dann nur für diesen einen Zweck, für den sie mal erhoben wurden, verwendet werden? Natürlich nicht. Wir machen auch offene Daten daraus und wollen sie auch weiterverwenden. Ähm, aber was können wir dann mit diesen Daten eigentlich machen? Und wie werden sie idealerweise weiterverwendet? Äh, schaut man sich dann diese Smart City Projekte an, gibt es auch ungefähr, also gerade in Deutschland, gibt es gibt's, gibt's zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Entweder die Kommune oder, oder die große Stadt sucht sich äh, irgendeinen internationalen Konzern. In Hamburg ist das äh, Cisco beispielsweise, Gelsenkirchen, Duisburg sind mit äh, Huawei am Start. Ähm, Frankfurt am Main baut die IoT-Infrastruktur aktuell mit Vodafone auf. Andere Beispiele ähm, aus Dortmund, aus Berlin, aus München, da werden dann lokale äh, Netzwerke und Partnerschaften etabliert, wo dann mit Unternehmen, Wissenschaft, Forschung, aber auch äh, Akteuren aus der Zivilgesellschaft ähm, versucht wird, ein Smart City-Konzept zu erstellen. Ähm, die Frage ist, an der Stelle, jetzt muss ich mal auf die nächste Folie gucken, genau, die Frage ist an der Stelle, ähm, wer mit den Daten bzw. wie die äh, Lösungen für diese smarte äh, Stadt ähm, erarbeitet werden. Will man mittel- bis langfristig immer in das Regal von äh, einem internationalen Konzern greifen, da besteht dann ganz schnell, ähm, besteht relativ schnell die äh, Gefahr von ja, login in effekten oder von, von, von in, langfristig dann auch Abhängigkeiten oder möchte man eben tatsächlich versuchen, ähm, ne, die Zivilgesellschaft, die Akteure in der Stadt zu aktivieren und mit denen gemeinsam dann langfristig ähm, Lösungen zu erarbeiten. Ich persönlich finde den zweiten Weg ein bisschen ähm, besser und... Äh, Geeignet dafür sind alle offenen Daten, natürlich nicht nur der Städte und Gemeinden, sondern, sondern auch ähm, der Länder äh, oder der Geoportale. Das heißt ähm, grundsätzlich, nee ich mache einfach mal hier weiter, ähm, die EU geht natürlich auch schon in die Richtung, die Strategie Digital Single Market, ähm, die PSI-Richtlinie gehört dazu. Äh, Anfang des Jahres haben sich äh, der Rat das Parlament und die Kommission auch auf eine überarbeitete Version geeinigt. Die muss jetzt halt noch entsprechend durch den Gesetzgebungsgang, bis sie dann erlassen werden kann. Die sieht dynamische APIs vor, dass also auch Echtzeitdaten dann abgegeben werden können. Die möchte die Nutzbarkeit auch für kleine und mittlere Unternehmen dieser Daten, der offenen Daten der Verwaltung erhöhen. Die, genau... Dann gibt es auch in Deutschland schon, hier seit 2012, ähm, vom Bund Überlegungen, ähm, Open Government Data. Man möchte also mit Daten, das ist so ein Indiz dafür, man möchte mit Daten mehr tun, als sie nur zu veröffentlichen. Ich sage mal so ein bisschen so fire and forget äh, oder, oder man macht noch was mit diesen Daten. Ähm, aktiviert damit irgendwelche Potenziale, die möglicherweise irgendwo schlummern und darauf zielt eben auch dieses Prinzip Open Government ab, was dann über die Bausteine Transparenz, Partizipation, Kollaboration eben tatsächlich auch lokale Gemeinschaften schaffen möchte, die sich dann mit den offenen Daten beschäftigen, die äh, zur Verfügung stehen. Es gibt auch vom IT-Planungsrat seit einigen Jahren ähm, schon entsprechend äh, eine Steuerungsgruppe Open Government, äh, die auch in diese Richtung geht. Es gibt einen ersten nationalen Aktionsplan aus der Open Government Partnership, äh, der ja Deutschland dann Ende 2017 auch beigetreten ist, äh, wo das Ganze ein bisschen konkreter wird und auch schon ähm, teilweise in, in, in Maßnahmen und erste Projekte umgemünzt wird. Es gibt äh, Open Data Strategien der Länder, äh, hier mal eine, eine etwas frühere aus Berlin, Man kennt wahrscheinlich äh, der ein oder andere oder die meisten auch schon. Ähm, ich glaube von der TSB ist auch jemand her, der heute noch vorträgt, der ist da vielleicht äh, deutlich besser äh, geeignet, was dazu zu sagen als ich. Ähm, dann gibt es relativ umfassende Open Data äh, Strategien, die äh, Open Data und Open Strategien, die auch äh, Open Government äh, äh, Bestandteile mit beinhalten, wie die Strategien NRW, muss man jetzt dazu sagen, also aus meiner Sicht NRW macht da vieles ganz gut und ganz richtig, weil die an vielen Schrauben schon stellen. Wir haben also in Deutschland und in der EU die Richtung erkannt. Es gibt ganz viele Stellen, die sagen, ja so müsste man das machen, so müsste man mit den Daten umgehen. Wir haben natürlich hier sollten gar nicht drei zu sehen, zwei schon zu sehen sein. Ähm, Im Hintergrund ist äh, Beispiel d status kennt wahrscheinlich auch jeder, statistische Daten. Ähm, Gibt es schon ganz lange äh, als, als, als Portal dort abrufbar. Ähm, hier ist die Reihenfolge leider ein bisschen durcheinander. Das, hier ist ein Open Data Portal aus München, relativ jung, da sind noch nicht allzu viele Datensätze. Beispiel für ein, für ein kommunales Datenportal. Und das zweite... Da, wo oben Klein Geoportal NRW steht, ist jetzt wieder ein Beispiel dann für ein Landesportal. Und wir haben natürlich mit Gaf Data auch ein Portal in Deutschland, was versucht, all das zusammenzufassen. Das heißt, wir haben noch nicht natürlich noch nicht flächendeckend, aber wir haben gute Ansätze für offene Daten beim Bund, beim Land, bei den Kommunen. Und wir haben auch ein paar Strategien und ein paar Überlegungen, was man mit den Daten alles anfassen, an, äh, machen könnte, außer sie zum Selbstzweck zu veröffentlichen. Was fehlt ein bisschen, habe ich mich dann gefragt. Okay, wir haben, wir haben tatsächlich noch keine Informationen darüber, wie offene Daten der Verwaltung eigentlich Nutzen stiften. Also da gibt es hier und da gibt's ein paar Projekte, ein paar Stellen, wo man sagen kann, Mensch, das sieht ganz gut aus. Aber da tatsächlich einen Nutzen gemessen zu haben, da ist, also falls jemand da was hat, würde ich mich freuen. Ich habe noch nichts gefunden, noch nichts gesehen, noch keine Evaluierung. Und wir haben aber auch noch keine, keine tatsächliche Untersuchung oder es hat auch noch keiner mal nachgeschaut, wie tatsächlich Open Data Projekte umgesetzt werden. Sind das dann immer diese Open Data Selbstzweck, Fire and Forget äh, Umsetzung oder versucht man tatsächlich auch über die offenen Daten dann ähm, mit, äh, mit der Gesellschaft, mit gesellschaftlichen Akteuren in Kontakt zu kommen, in Austausch zu kommen und gemeinsam äh, mit denen äh, die Stadtentwicklung, die Landesentwicklung äh, weiterzubringen. Weiter ja, Das erste fand ich ein bisschen zu aufwendig, das ist ziemlich schwierig und langwierig. Da bräuchte man so Projekte wie das gestern von Herrn terwen in der Keynote vorgestellte, was man dann mal über ein, zwei, drei, vier Jahre begleitet, fortlaufend evaluiert und dann den Nutzen misst. Beim zweiten dachte ich, okay, das könnte klappen. Da das schaue ich mir mal an, habe mir dann natürlich die Geoportale der Länder gesucht, habe mir äh, noch zwei Modelle gesucht, einmal ein Open Government Maturity Model for Social Media Based Public Engagement von Lian Quark, äh, kommt aus den USA, aus dem Jahr 2012, ist dort im Zuge äh, der Open Government Initiative der, der ersten äh, Obama-Administration seit 2009 dann mitentwickelt worden und es beschreibt es beschreibt sehr schön, wie dann, wie dann praktisch auf der Grundlage von Daten über die Bausteine Transparenz, Partizipation, Kollaboration auch ein gesellschaftlicher Mehrwert aus offenen Daten der Verwaltung entstehen kann. Ähm, und dann habe ich mir das Open Government Vorgehensmodell äh, aus Wien genommen. Ähm, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört, Wien ist ja was äh, offene Daten, was äh, äh, smart smarte Stadt äh, angeht, relativ vorne mit dabei auf der Welt und äh, Wien macht seit vielen Jahren das, was man aus Open-Government-Perspektive gut heißt. Sie arbeiten eng mit der Community zusammen, sie versuchen, die Community zu vernetzen, erstmal zu bilden, zu vernetzen, zu pflegen. Sie bieten Plattformen für lokale Entwickler, die auf Grundlage von offenen Daten der Stadt irgendwelche Anwendungen oder Tools entwickelt haben. Das habe ich mal zusammengetan und habe daraus dann ein paar Prüfkategorien entwickelt, im Großen und Ganzen, hier nur mal ganz kurz, äh, sind die Prüfkategorien, äh, lassen sich in fünf Oberkategorien unterteilen. Äh, Einmal die Startbedingungen, da geht es dann ein bisschen um den Rechtsrahmen, darf man dort überhaupt Open Data machen, ne? liegt ein Informationsfreiheitsgesetz vor oder ist vielleicht Open Data dann wie in Sachsen, äh, Im, ich glaube, E-Government-Gesetz äh, mit, mit behandelt. Ähm, gibt es Social-Media-Guidelines? Also gibt es eine Idee, wie man dann irgendwie mit anderen Leuten außerhalb der Verwaltung auch zusammen kommunizieren möchte? Gibt es vielleicht Hackathons, Barcamps äh, äh, so als Initial-Events, äh, um überhaupt äh, Leute darauf aufmerksam zu machen? Gibt es Stakeholder-Dialoge? Gibt es Plattformtreffen und so weiter? Zweite K Kategorie, Transparenz, da werden dann die ganzen technischen Sachen abgebacken, also ist äh, Open Data dann auch wirklich Open Data, äh, gibt es äh, anständige äh, einen Datenkatalog, äh, gibt es Metadaten, gibt es ein gutes Portal und so weiter und so fort. Ähm, die dritte Kategorie, da sind wir dann äh, bei der Partizipation, gibt es eine Social Media Strategie, das heißt, hat sich nicht nur jemand Gedanken darüber gemacht, dass man vielleicht mit Leuten kommunizieren möchte, sondern dann auch wie und macht man es auch. Ähm, gibt es Partizipationsprojekte, wo man schon anfängt mit potenziellen potenziellen Partnern zusammenzuarbeiten und was für Partizipationsmöglichkeiten gibt es eigentlich. Und dann Kollaboration, die Zusammenarbeit sind Tools im Einsatz, mit denen man zusammen an Projekten arbeitet. Wird aktiv nach Partnern gesucht, was gibt es eigentlich für äh, Kollaborationsprojekte, nur äh, Verwaltung untereinander oder Verwaltung und Zivilgesellschaft ähm, als gleichberechtigte Partner oder in eine der beiden Richtungen und die nächste Prüfkategorie Nachhaltigkeit und Public Value, sind das alles nur Pilotprojekte oder wird da wirklich versucht was zu verstetigen. Ähm und versucht dann die Verwaltung aus den Impulsen, die sie vielleicht kriegt, auch über ihre Daten, auch über Methoden zur Datenerhebung, Qualifizierung und so weiter, das was sie tut, besser zu machen. Ja, das Ganze gipfelte dann so, da muss jetzt auch keiner irgendwie was sehen, das, die ganze Erhebung war auch relativ quick and dirty. Ich hatte das mal am Beispiel von Sachsen. Äh, an einem Tag durchgemacht und habe dann so hochgeschätzt, wie viel Zeit brauche ich für die anderen 15 Bundesländer, okay, 15 Tage, die habe ich mir dann genommen, habe dann am Ende gemerkt, okay, 15 Tage war zu wenig, 45 wäre vielleicht besser gewesen. Ähm, das ist auch eine kleine Einschränkung der, also bitte, bitte jetzt mich nicht darauf festnageln, dass das Feld rot ist und das Feld grün ist. Ähm, Im Großen und Ganzen, äh, lässt sich die Datensammlung jetzt noch da, dafür nutzen, um Tendenzen abzulesen. Ähm, weil die Daten leider, also die Informationen, die ich gesucht habe, leider in keinem Bundesland wirklich gesammelt an einer Stelle vorliegen. Man muss sie sich an ganz vielen Sachen zusammensuchen, ähm, an ganz vielen Stellen zusammensuchen. Ähm, was kann man daraus aber sehen? Gut, man kann daraus sehen, insbesondere der, äh, der zweite Bereich, wo wir hier in dem in dem Feld äh, Transparenz sind, wo es darum geht, äh, wie werden offene Daten, Geodaten, in dem Fall der Geoportale eigentlich zur Verfügung gestellt. Da sieht die Sache schon ganz gut aus. Ähm, das Ganze, also Bewertung, ähm, Datenöffnung erfolgt schon weitestgehend strukturiert. Das Ganze liegt natürlich auch an der Inspire-Richtlinie, die da schon seit einigen Jahren einen recht engen Zeitplan vorgibt äh, und vorsieht, ähm, an dem sich äh, dann eigentlich die meisten Länder auch entlanghangeln und äh, kann man, kann man in dem Fall dann nur sagen, das war eigentlich äh, von der Richtung her äh, bewertet äh, eine gute Sache. Ähm, aber was sieht man daneben? Gut, es gibt kaum strukturierte und begleitende Maßnahmen. Das waren die beiden großen Felder oder die drei großen roten Felder rechts äh, in, der, in der Übersicht eben. Die Zusammenarbeit, wenn sie dann erfolgt, zumeist auf lokal und sehr begrenzter Ebene. Da war das Beispiel gestern: ähm, Regionalverband Ruhr, der hat ungefähr 5 Millionen Einwohner. Der war schon ein Beispiel für eine etwas größere regionale Ebene. Ansonsten, der ja gestern auch schon genannt, von Herrn Terwen, die Beispiele Bielefeld, Rostock, wo auch lokal S-Communities gibt, die mit der Verwaltung und mit Geodaten der Verwaltung arbeiten und wo der Transfer in beide Richtungen stattfindet. Es gibt auch andere Beispiele, Technologiestiftung Berlin die äh, seit diesem Jahr, meine ich, Geodaten-Workshops, jetzt weiß ich nicht, ob derjenige, der hält heute auch noch einen Vortrag schon hier ist, da äh, die Technologiestiftung, äh, jetzt vielleicht unterhalten wir uns dann nachher nochmal drüber, es gibt Geodaten-Workshops, die am äh, Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg durchgeführt werden und wo Mitarbeiter anderer Verwaltungen ähm, befähigt werden auf Grundlage oder mithilfe von QGIS, dann mit den offenen Geodaten der Stadt äh, eigene GIS zu erstellen. Ist das so richtig? Okay, oh, gut. Ähm, ja, aber grundsätzlich sind das Einzelbeispiele. Da findet in keinem Land irgendwie strukturiert eine Herangehensweise äh, statt. Ähm, es gibt auch keine strukturierte, koordinierte Nutzung offener Daten in der Verwaltung. Das habe ich gerade schon auch mitgesagt, glaube ich. Und es gibt auch keine strukturierte oder koordinierte Aktivierung der Zivilgesellschaft. Auch da wieder, ne? wenn, dann erfolgt die Zusammenarbeit noch lokal. NRW ist da, ist da ein bisschen eine Ausnahme. Da gibt es ähm, relativ viele Veranstaltungen, auch äh, in, in, in, in, in einer bestimmten zeitlichen Abfolge. Also nicht nur als Pilotprojekte, sondern auch angedacht als längerfristige Dialoge und Austausche. Ja, was kann man eigentlich machen, was äh, so als Vorschläge meinerseits, ich sage, äh, vielleicht sollte man anfangen, äh, auch aus aus der Verwaltung heraus, Zivilgesellschaft als gestaltende Akteure anzuerkennen und einzubinden. Da hatte der Herr Terwen gestern ja auch das schöne Beispiel, was so die großen Vorbehalte äh, beim beim beim FC Al Alkes äh, eigentlich sind. Ähm Dann könne man vielleicht auch die... Äh, Verwaltung zielorientiert weiterentwickeln, das heißt innerhalb der Verwaltung auch grundsätzlich mit offenen Daten zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ein Landesamt Daten von einem anderen Landesamt braucht und es gibt die als offene Daten, dann sollte es eigentlich völlig normal sein, dass das Landesamt da nicht mehr über den Dienstweg irgendwelche Daten anfragt, sondern halt die offenen Daten des Landesamtes nutzt. Aber dafür muss es eben auch offene Daten geben. Weiterentwicklung des Lizenzregimes, Datenlizenz Deutschland, vielleicht ist das auch eine Idee, das ist ja, das ist ja in den Ländern relativ gut angenommen worden, die DLDE 2.0, ob nun mit oder ohne Namensnennung, aber vielleicht ist ja hier im Sinne von, wir wollen auch lokal tatsächlich Initiativen stärken und wir wollen so eine Art, ja, also der Community, Gedanke aus der OSM. Wir wollen nicht vielleicht auch für Daten der Verwaltung, dass man bestimmte Daten vielleicht auch mit einer Share-Alike-Klausel versieht. Und ähm, natürlich ähm, Setzung offener Standards und Schnittstellen äh, innerhalb der Verwaltung beziehungsweise im Geflecht der 16 Bundesländer, des Bundes und der, und der unter über 10.000 äh, Gemeinden, die wir in Deutschland haben, ist das, glaube ich, dann langfristig für den Austausch äh, von äh, Daten äh, zwischen, zwischen den äh, Verwaltungen auch äh, unheimlich wichtig und äh, vielleicht äh, fängt ja die Verwaltung auch mal an, sich auf Open-Source-Lösungen zu fokussieren. Da ist vielleicht auch das, das äh, Masterportal aus Hamburg ähm, ein gutes Beispiel, ähm, dass äh, nicht jedes Land oder jedes, äh, jede Kommune wieder anfängt, äh, sich eigene Gedanken zu machen. Und damit bin ich auch schon am Ende. So, gibt es Fragen? Vielleicht eine Anmerkung. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ja Verwaltungen aus ja, Steuermitteln bezahlt werden. Und es gibt ja auch diese Initiative Public Money, Public Code. Vielleicht kann man das in die Vorschläge noch mit einbauen und mal direkt darauf hinwirken, den Verwaltung zu sagen, hört mal zu, ihr werdet bezahlt von der Bevölkerung, also bitte gebt eure Daten auch frei. Ja, also möchte ich mich, also, also kann man, kann man gibt es natürlich auch ein paar Gegenargumente, die ich jetzt weniger teile, deswegen will ich sie nicht unbedingt vorbringen. Kann man so machen, ja. Weitere Fragen? Alles klar, alle Daten offengelegt. Hört man mich? Ja. Ich selber bin öffentliche Verwaltung, wir stellen auch ein paar Datensätze zur Verfügung, kriegen aber von keinem User irgendwie irgendwann mal ein Feedback. Also wenn ich als Provider nicht weiß, was die Kundschaft haben möchte oder was ihr nicht passt, dann muss sie das Leben oder das nehmen, von dem ich glaube, dass es richtig ist. Und wo wir vielleicht auch noch den Spagat machen müssen. Wir dürfen ja nicht so ganz alleine kreativ machen, was wir wollen. Es gibt zum Beispiel für Alkis ein ADV-Konzept, welche Daten in welchem Format wie für Open Data aufbereitet werden sollten. Ich persönlich finde das Format auch nicht wirklich klasse. Aber wenn die Anwender nicht nörgeln, dann haben sie das verdient, was wir bereitstellen. Das ist eine harte Aussage, ja. Ähm, jetzt die Frage, wie sehen denn Ihre Feedback-Kanäle aus? Also fragen Sie Ihre Anwender ähm, auch nach Feedback und mehr als ein Button Feedback-Fragezeichen und dann äh, öffnet sich ein Fenster. Wir haben Konkret haben wir bei jedem Datensatz zwar einen Ansprechpartner stehen, ein echtes Feedback-Dialog gibt es nicht. Ich meine, wir werten im Prinzip zwar die Zugriffe auf unser Open Data Portal aus, aber unser spitzen Datenreitersatz hat also dieser Open-Data-Satz hat einen Zugriff von, glaube ich, 30 Stück in sechs Monaten. Das bedeutet ja nichts, wenn wir im Prinzip 30 Anwender haben, die die Daten regelmäßig verwenden, dann sind wir ja King. Aber wir kriegen kein Feedback. Also ich wüsste jetzt auch nicht, egal was ich da jetzt einbaue, es muss ja trotzdem irgendeiner was Schlaues dazu sagen. Also in dem Zusammenhang würde ich Ihnen vielleicht tatsächlich ähm, meinen Blick in das Open Government Vorgehensmodell aus Wien empfehlen. Die haben nämlich genau, also das liegt mittlerweile in der dritten Version vor, die haben, äh, die haben, die haben äh, über mehrere Jahre hinweg äh, da gerade gerade auch, was diese Punkte angeht, ähm, Erfahrung gesammelt und haben die auch ein bisschen in das äh, Entwicklungsmodell mit eingebaut. Ähm, vielleicht gibt es da noch ein paar äh, gute Anregungen. Wie man, wie man dann eine Community oder eine Gemeinschaft oder die Anwender, die lokal vor Ort da sind und möglicherweise die Daten regelmäßig runterladen oder aktualisieren und nutzen, dann auch mal zusammen bekommt und an einen Tisch bekommt. Vielleicht nur kurz eine Anmerkung von wegen dem Feedback. Wir sind auch eine öffentliche Verwaltung, stellen auch Sachen bereit. Wir haben das Problem. Ich habe es ganz einfach gelöst. Jetzt mal vor einem halben Jahr, ich habe das alles abgeschaltet und ihr guckt, wer meckert. Und damit kriegt man relativ schnell raus, wer denn eigentlich die Sachen nutzt. Also auch zum Beispiel Immobilienmakler, von denen kriegt man natürlich nie eine Rückmeldung, aber die melden sich, sobald es nicht mehr, äh, nicht mehr läuft. War das denn hilfreich? Ja, das war interessant. <lacht> okay. Ganz kurz, auch zu Thema Feedback. Ich finde, dass, da sollten auch die Verwaltungen sich ein bisschen mehr Mühe geben, weil... Ich finde, es reicht einfach nicht, einen Ansprechpartner dafür zu nennen, weil viele Datennutzer sind nicht daran gewöhnt, dass die Verwaltung wirklich darauf reagiert, wenn man eine Mail schreibt und wirklich hilfreich sind. Also klar, aus der Verwaltung sieht man das anders. Denkt man, ich, natürlich bin ich hilfreich, natürlich bin ich bereit, auf Fragen anzugehen oder sowas. Aber für viele Menschen haben die schon genug schlechte Erfahrungen damit, mit der Verwaltung, dass die irgendwas angemerkt hatten und trotzdem nichts passiert ist. Da glaube ich, die Verwaltung da ein bisschen proaktiver herangehen muss und sagen nicht nur, wir haben einen Ansprechpartner, für diese Daten, sondern wir wünschen uns Feedback von euch. Wir würden gern was dazu hören, wenn ihr Probleme habt. Also ich glaube, dass man, das muss man ziemlich deutlich sagen, weil äh, für viele Menschen ist das nicht eine normale Sache, dass die Verwaltung wirklich sich darum kümmert. Also das ist ja, glaube ich, gestern, gestern auch sehr deutlich geworden in der Keynote, ähm, die Vorbehalte von beiden Seiten gegeneinander. Die eine Seite, die sagt, ich, hier, hier bin ich doch, frag mich doch. Wir können miteinander arbeiten. Die dann aber vielleicht über die Art und Weise oder über die Qualität oder über den Ton der Fragestellung ein wenig verwundert oder verärgert ist und die andere Seite, die sagt, boah jetzt soll ich die Verwaltung fragen oder einen Vorschlag machen, dann erzählen die mir wieder und da kommen dann vielleicht die negativen Erfahrungen, die der eine oder andere da schon gemacht hat, dann erzählen die mir wieder auf drei DIN A4 Seiten, warum das nicht geht. Ich will aber wissen, wie es geht und nicht, warum es nicht geht. Und da, dafür dienen dann eben Plattformtreffen, dafür dient dann eben der gezielte persönliche Austausch, wo man einfach mal zusammenkommen muss und dann ja in der Regel relativ schnell feststellt, dass man doch eine sehr ähnliche Sprache spricht. Okay, vielen Dank für die spannende Diskussion und nochmal Dankeschön an Andreas für den Vortrag.